Geburtstag. Wollen wir aufstehen? Wir warten schon alle auf dich. Schon sehr lange. Die ganze Nacht schon durch. Schon die ganze Nacht durch. Hm? Morgen. Okay. <lacht> uh. Hello, oh, es ist zu hell. Ich mhm. mein Bibi. Hippie, Beste, mein Bibi, alles, alles, die wir sind gepostet. Wollen wir ins Wohnzimmer gehen? Mhm. Ja? Ich ziehe Zieh mir noch meine Puschen an. ist mhm. kalt. Willst du dein Morgen morgenmantel anziehen? Ja, mhm. komm. Dann kannst du besser okay. gleich die Geschenke ausprobieren. Okay. Falls da welche lebt. ich weiß es nicht. Aha. Aha. Aha. Aber wie, ihr habt irgendwas wieder gemacht. Im Karton wie das letzte Mal mit der Switch. Wie, ihr macht das wieder. Nein, nein, nein. Das ist hier ein Geschenk von Ada und die drei sind alle von uns. Also du darfst entscheiden, womit du anfängst. Das ist auch da. Was kennst <lacht> das? Erste? Nein, aber das ist ein Karton eingepackt. Ach so, wir machen man einfach mal. So. Was ist mit Ich ein Spiel. Nee, nee. Das das Mama, ich habe gestern Nikita's Mütze in der Schule vergessen. Das wollte mich wirklich Aber Das war auch das letzte Mal. Das nicht. Schnell! Aber jetzt habe ich eine eigene. Ja. Jetzt lassen die wir die beiden. Machen jetzt. <lacht> Super. Mhm. Schön warm, ne? Es bleibt mir immer warm. Wow. wow. Du musst muss lesen, was da steht. Hier kannst du heute eigentlich zur Schule. Ja. Ah, echt, ne? 10 Birthday Girl. Ja. Kannst du gleich anziehen? Ich glaube, ich kann mich jetzt schon denken. was Lina! Alles Gute zum Geburtstag, Lina. Dein erster Jubiläum. Guck mal, ich ja, hab 10 Jahre, ne? ich, hab eine, ich hab eine Mütze bekommen. Deine bringe ich heute mit. <lacht> Kannst du auch noch mal verpacken mit dem geschenk was ist Ja, das? Mach mal auf, mach mal ganz auf. Ich weiß, was das ist. Mhm. Aber warum alle wissen nicht, was das ist. Ich glaube... Mach hm. mal nochmal Warum? ja. Und hier stehen alle Farben nochmal mal drauf. Mhm. Aber noch weiß ich nicht. Steht. Jetzt kannst du deine Farbe erstmal studieren, ne? Muss ich. Also ich gehe jetzt zur Schule und dann werde ich eine Geburtstagsparty machen. Und dann kommen meine Cousinen, meine Cousin, und meine Freunde. Also, ihr wisst, wie es abläuft. Also, Silena hat jetzt ihr neues T-Shirt an. Jetzt wissen wir alle, du bist zehn geworden. Und ja. das kannst du ein ganzes Jahr lang tragen, damit <lacht> wir alle wissen, du bist zehn. Ja. Gut, und jetzt machst du deine Haare mal oder? Ja, aber ich nehme so einen Spiegel. Übrigens, Leute, ich habe vor ein paar Tagen noch äh, ja okay, vor einem Monat vielleicht, habe ich äh, noch solche Bilder gemacht. Also de den hier mag ich nicht, aber den, das Mädchen und die Kuh. Achso, das ist eine Müllka wahrscheinlich, ne? Ja. Und wann hast du das gemacht? Am 20.01. 11. Äh, äh 11.00, Und guck mal, ich, ich lese auch gerade das Endspiel Ent, Entenhaus. Das ist Donald Duck. Und ich habe das jetzt schon weit gelesen und das ist eigentlich interessant. Und ich habe noch 500, 512 Seiten vor. Ist nicht mehr so viel. Nee. So, dann einmal. So also genau, das hätte ich jetzt auch so gemacht. Hm. Und dann gehen wir jetzt essen, ne? Ja, aber ich hm. gehe nochmal meine Haare durchkämmen. Sechseinhalb Stunden später. Okay. okay. Also das habe ich mir jetzt schon durchgelesen. Da. Ich, ich habe voll eine Sammlung. Einmal Schmetterling, einmal Liebe in das Herz dann Känguru. <lacht> Das ist eine Knopf. Das klebst, klebst du ein die Das ist auch ein Knopf. Das ich auch hab, ein ich Das ist ein Knopf. ein Geschenk bekomme, dann... Da ist noch was, oder? Geil, Hut. Mach ich mal mit dem weichen Geschenk. Ich dachte, das, das wäre ein Body, weil es so ist. Ist <lacht> dir noch was runtergefallen? Dreh mal um, Sehr cool. Guck mal die Größe an. Wow, Höchstisch. Und jetzt kommt das ähm, Auf einer Seite ist es blau, auf der anderen ist es pink. Ich dachte mir so pink, weil ja, Eigentlich magst du blau mehr, aber. Was ist das? Das wäre wirklich so klein. Ja, habe ich auch gedacht, dass das so ein kleines ist. Boah, darauf hat sie gewartet. Was ist denn das? Ein Malblock. Oh mein Gott. professioneller Malblock. Zeig mal nochmal e, die Kamera. Ich habe wirklich gedacht, das wäre irgendwie so ein Ministück. So.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 a champion, a champion I got tons of soul on my true collective ball yeah. Famous, so so famous, number one desirable I do what I want when I want and how I want it Leave you with the one in yeah, that's how I roll I got change in throw, I don't care about no goal Dann morgen. So Leute, jetzt ist der nächste Tag, weil gestern hatten wir nicht so viel Zeit zum Aufnehmen weiter. Und ich zeige euch jetzt nochmal alle meine Geschenke. Und ja, let's go. Also das, was, das habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Und zwar diese coole Mütze. In die bin ich verliebt. Dann dieses Geschenk und das ist mein allerliebstes Geschenk. Da sind einfach 100 Stifte drin. Ich zeig's euch noch. Mal. Das sind alle Farben, die hier drauf sind, ne? Ja. Und die Farben. Ich habe die alle so von dunkel zu hell sortiert. Dann habe ich dieses Buch bekommen und das habe ich mir auch so lange gewünscht. Also seit ich das... Ja. Seit ich das kenne, habe ich mir das schon gewünscht und ich habe hier auch was reingemalt. Schöne Lippe. Oh, eine Lippe. Er ah! <lacht> möchte was dazu sagen. Und wieso ich mir das unbedingt gewünscht habe, ist, weil wenn man hier zum Beispiel was malt, dann ist, dann ist das hier halt nicht so wie ein normales Blatt Papier, sondern das ist halt so braun und das ist halt viel besser zum Zeichnen. Und dann und entstehen auch diese Effekte viel besser als ja. auf so einem weißen Papier, ne? Ja. Das sieht einfach viel wertvoller aus, ne? Ja, und das ist so aus, als ob es aus Holz ist oder so. Ja. ja. Mhm. Machen wir weiter mit diesen Stiften. Das sind diese Stifte, damit es auch so ein Glanz kommt. Ich finde auch so von Weitem sieht man diesen Glow, ne, wie mhm. von einem Lipgloss. Ja, das ist das Geschenk von meiner Patentante und ich habe das Huawei 6 bekommen, das ist die Uhr. Was macht denn die Uhr? Die Erzähl kann Schritten, Schritte zählen und die zeigt natürlich die Zeit an. Sie kann zeigen, wie viel also wie viel Batterie noch übrig ist. Und wie viel Kilokalorien du verbrannt hast. Ja, und hier das. kann ich auch noch sowas auswählen. Und das ist, weißt du, was da noch ist? Hm? Und zwar, es gibt hier noch eine Funktion. Gehen wir nochmal runter. Äh, nicht so. Nech, nech. Ja, Wetter. also hier hat äh, Evelina ganz viele Funktionen, aber hier ist ganz besonders die Schlaffunktion. Wenn sie mal mit der Uhr schlafen sollte, dann nimmt die Uhr auf, wie viele Stunden Evelina geschlafen hat. Oha. Aber dafür müsstest du mit der Uhr einmal schlafen, damit ja. du guckst, wie viele Stunden du geschlafen hast. Also das ist das erste Geschenk. Ich habe noch ein Geschenk bekommen, was aber nicht für immer bleiben kann. Und zwar dieser Luftballon. Doch, der kann für immer bleiben. Wenn die Luft rausgeht, kann man die wieder aufblasen. lassen. Machen wir weiter mit diesem Geschenk. Das ist so ein Snake-Spiel. Und guck mal, wenn ihr auf einen Punkt guckt, dann denkt man es bewegt sich. Also auf jeden Fall, wir haben das Spiel noch nicht ausprobiert und an einem Abend machen wir das mal, ne? Ja. Und das habe ich... Ab vor. welchem Alter ist das? Guck mal. Ab zwölf. Dann das Geschenk von meiner besten Freundin. Das sind Buntstifte. Und die habe ich auch für die Lippe benutzt hier. Die sind richtig gut. Also Allein, wie die malen, ist schon richtig schön. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Papier ist oder ob die allgemein so cool sind. Aber ich glaube, die sind allgemein so gut. Und guck mal, schwarze Radiergummi. Wow. Ich, ich habe schon immer davon geträumt, einen schwarzen Radiergummi zu haben. Und das Beste. Was ist das? Also da muss man dann halt Wasser reinfüllen und dann sieht es denn so aus mit dem Hintergrund. Hm. Also so Wasserfarben, ne? Das ist ein Geschenk von meinem Freund Dean. Und das ist halt ein DIY-Bag. Und die kann man dann mit solchen Farben anmalen. Ja! Soll ich das euch mal eigentlich im nächsten Video zeigen, wie das funktioniert? Weil ich habe ich hab es noch nie gemacht. Ja! Und dann werden wir es alle zusammen herausfinden. Ja. Also ich finde es mega cool. Danke, Dean. Dann habe ich äh, Ohrringe bekommen von meiner Oma. Ich habe übrigens ähm, ein Radio... Ja. Ich habe ein Radio von meiner Oma bekommen. Ach ja, und ich habe von meiner anderen Oma diese zwei Ringe bekommen. Mit dem unendlich schlafe ich immer und den ziehe ich immer ab. Aber ja. zum Schlafen halt. Sehr cool. Von cool. Also von... Ah. Das habe ich auch noch mal von meiner besten Freundin bekommen. Ein Lipgloss. Schminken gehört immer dazu. Und ich habe ja noch was von Oma bekommen. Und zwar diese Abschminkstücher. Ich schminke mich jetzt sehr gerne. Und dann nehme ich immer Mamas Sachen. Und dann gehen die Sachen meistens immer so schnell weg. Und deswegen hat Oma mir hier Geld und so ein Mascara, der ist richtig schön. Ich benutze auch immer Mamas. Zum Beispiel gestern habe ich auch Mamas benutzt. Und, und ich habe sehr viele Karten bekommen. Einmal von meiner äh, Papptante, von meinen, von Alisa und Micha. Und Nikita mag es überhaupt nicht, wenn ich die ganze Zeit so mache. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und schreibt in die Kommentare, ob ich das nächste Mal so ein Video machen soll oder ein anderes Video. Ah, tschüss, bis zum nächsten Video.